Nein, okay. einfach. Das Schönes Jahr ist zu Ende gegangen. Langwieriges Jahr, viele Veranstaltungen haben wir mitgenommen. Ja, ohne große Worte. Ich würde sagen, wegtreten zum Frühstück, Lass euch schmecken und wir sehen uns ja noch mal auf Markt. <lacht> Danke für die Einladung. Toll. Alles gut, alles gut. Alles gut, so, jetzt möchte ich das Mikrofon übergeben an Bürgermeister der Stadt Mügeln und bitte um ein paar Grußworte. Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder aus den Vereinen, aus den Schützengesellschaften, die jetzt hier mit angetreten sind, dem Spielmannzug aus Mutschen, herzlich willkommen hier in Mügeln zum 35. Schützenfest. Der, des Schützenvereins von Mügeln, auch den Gästen, den Zuschauern, den Einwohnern von Mügeln, herzlich willkommen hier auf dem Markt. Heute früh sah es so aus, als hätten wir die 100, Bahn, 100 Meter Bahn nicht schießen können. Es war Nebel, es ging gar nicht, aber es hat sich aufgelöst. Es wird sonnig und ich denke mal, die Tage werden schön. Es ist alles gut vorbereitet. Ich wünsche den Schützen einen guten Schuss, natürlich auch wieder einen neuen König, einen neuen Schützenkönig mit einer Königin, dass das alles gut verläuft, ein paar schöne Stunden draußen auf der Anlage und natürlich heute Abend auch der Schützenball. Ein gutes Gelingen allen, herzlich willkommen draußen auf der Anlage und hier in der Stadt. Recht vielen Dank, Herr Ecke. So, Philipp, ist noch da? Ja. Gut. So, und jetzt kommen wir zu der ganz großen Ehrung, und zwar, unser Philipp darf noch einmal in der Kutsche bis auf die Wiese fahren. Und dann muss er leider das Amt des Schützenkönigs abgeben. Ich hoffe, es war ein schönes Jahr. Ja. Jasmin, alles gut? Ja. <lacht> Vielleicht sehen wir uns mal wieder hier vor. Ich würde mich freuen. Ja. also äh, ich, wir werden jetzt die Ehrung des Königspaars 2017 vornehmen. Sehr gut. Unserem Königsport 2017 ein Treibhaus, gut. Schuss. gut, Schuss, gut, Schuss, gut, Schuss. Danke. Ich gebe an Karl Heinz und dem Salutkommando. Thank okay. you. Dankeschön. So. Ich bitte jetzt zum Abschreiten des Appells. Thank you. Ja, <laughs>